der Arbeitswelt, wie wir zu uns arbeiten wollen. Sechzehn und dreißig bringen die zwei Diskussionsräume. <lacht> <lacht> wir sind hier bei Vernetzt das Zukunfts. Zukunftscamp, ne? Das zu wir sind hier bei Vernetzt das Zukunftscamp und hier hat Christiane Schinkel von der Piratenpartei Landesverband Berlin gerade ein Vortrag gehalten, zusammen mit anderen Mitdiskutanten über Liquid Democracy, Liquid Feedback ging es da hauptsächlich. Das Ganze verlinken wir unten im YouTube-Channel, da könnt ihr euch das angucken. Christiane, was kam denn, also du hast mir vorhin gesagt, du hättest gerne noch Sachen erzählen wollen, die nicht so richtig rüberkamen. Was möchtest du uns denn noch über Liquid Feedback erzählen, was du in dem Panel nicht so richtig rüberbringen konntest, das meiner Meinung nach sehr gut gelaufen ist? Ja, ich habe es auch als sehr angenehm empfunden und sehr informativ und sehr äh, vielseitig auch, das Panel. Ähm, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist natürlich äh, ja, die Arbeitsweise in Liquid Feedback, also eher so äh, Prozesse, äh, die ich gerne noch beschrieben hätte, aber dafür war dann eben auch keine Zeit. Was ich wichtig äh, finde oder was ich gerne erwähnt hätte und was aber äh, äh, ist, äh, dass wir mit Delegationen arbeiten. Und dass es möglich ist, seine Stimme auf jemand anders zu delegieren, wenn man vielleicht mal keine Zeit hat oder nicht, keine Ahnung von einem Bereich hat, äh, wo man aber jemand anders äh, durchaus zutraut oder weiß, dass der da sich gut auskennt und äh, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, wenn man dann eben sagen kann, okay, in diesem Themenbereich delegiere ich die Stimme an ihn oder an Sie, also an den äh, Vertreter. Hier ist der Angriff der Killerschilder. <lacht> ja, ähm Was eben im Unterschied zu unserer repräsentativen Demokratie steht, in der man im Grunde ja auch delegiert, aber das tut man nur alle vier Jahre mit einem Kreuz, delegiert man sämtliche Stimmen an eine Person. Ja? Und das finde ich einfach bei Liquid Feedback deutlich realitätsnäher, Sachen. Politikorientierter. Es geht um einzelne Fragen, es geht um Initiativen, um, um konkrete Ideen, die man dann selber erstmal entscheiden kann, also mit beeinflussen kann, indem man noch Anregungen gibt, also das Ganze noch bearbeiten kann, ja, äh, beeinflussen kann. Oder eben sagt, ja, ich bin, fühle mich nicht in der Situation oder in der Lage, das jetzt zu tun. Ich delegiere meine Stimme für diese Initiative auf die und die Person. Oder äh, ich delegiere in dem gesamten Themenbereich meine Stimme. Und es gibt äh, Delegationsketten, die aber auch jederzeit wieder verändert werden können. Und das finde ich einfach einen enormen Zugewinn äh, durch Liquid Democracy, weil es einfach nicht Fix ist, sondern ähm, ja, ich kann jederzeit sagen: Na, Moment, äh, in diesem Fall äh, scheint sich die Meinung meines meiner, ja, dem, oder des Delegationsträgers zu ändern, dem stimme ich nicht mehr zu, ich entziehe eben die Delegation und lege sie woanders hin. Ja, jetzt haben ja einige Leute in unserem Land Angst vor der digitalen Spaltung. Also alte Leute oder auch Menschen, die sich halt überhaupt nicht mit dem Internet beschäftigen. Ich meine, es gibt ja Berufe durchaus immer noch, wo du überhaupt keinen Computer brauchst. Die sagen sich, ja, aber wie soll ich denn Liquid Democracy, Liquid Feedback nutzen? Das kann ich ja nur über den Computer machen. Was würdest ja. du solchen Menschen sagen? Ich würde solche Menschen daran erinnern, als die Anrufbeantworter eingeführt wurden, sich zu erinnern, mit welchen Gefühlen sie damals äh, dieser Entwicklung äh, begegnet sind. Und oft, ich erinnere mich, damals waren es ganz viele, gesagt sagten, da ja, spreche ich niemals drauf. Und überhaupt ist das eine Frechheit, mich mit so einer eine Automatenstimme zu begrüßen. Und äh, ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion. Heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Aber es ist eben auch eine lange Entwicklung passiert. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, die, äh, die ja, Nutzung ist auch einfacher geworden oder ist einfach uns entgegengekommen oder wir haben uns darauf hinzugeentwickelt, wie auch immer. Heute ist es völlig normal und jeder benutzt das. Und so wird es meiner Ansicht nach auch einfach mit diesen Tools passieren. Es sind ja immer mehr Haushalte auch im Internet. Also immer mehr Leute nutzen das, auch ältere Menschen, alte Menschen. Und ja, diese Entwicklung geht weiter und es wird auch immer normaler werden. Da sehe ich jetzt nicht die Schwierigkeiten Und für die die gar nicht daran teilhaben können, gibt es immer noch andere Möglichkeiten auch teilzunehmen. Sie können sich zum Beispiel jemanden suchen, der für sie das dann tut. Natürlich braucht es, wenn ich Politik mitgestalten will, etwas Aktivität. Das heißt, ich kann nicht im Sessel sitzen bleiben und dann sagen, naja, äh, ich kann ja nichts machen, sondern man muss schon aufstehen, man muss etwas tun, wenn ich selber mich nicht in der Lage sehe, mit dem Computer zu arbeiten, kann ich mir einen Paten suchen, wen auch immer, äh, und sagen, mach, hilf mir bitte dabei. Und das, ich weiß, dass in, bei uns im Berliner Landesverband zum Beispiel gibt es immer neue Piratengruppen, äh, wo das erklärt wird, wie es geht, wo Menschen angeleitet werden, wo ihnen auch Unterstützung äh, gebracht wird, also ja, ich denke, das ist auch alles eine Frage der Zeit. Könntest du dir denn zum Beispiel internet vorstellen, wo dann auch Leute Liquid-Feedback beigebracht wird, zum Beispiel älteren Leuten? Internet, also jetzt Piraten-Cafés oder, ja, oder allgemein? Oder allgemeine ja, ich kann mir vorstellen, warum nicht? Ja. Okay, ähm, ein Streitpunkt bei Liquid-Feedback, Liquid-Democracy ist ja Klarnamenzwang oder doch lieber Pseudonyme? Ähm, bei Pseudonymen besteht ja immer die Gefahr, dass man nachher nicht mal nachkontrollieren kann, wer hat wie abgestimmt. Und Piraten haben ja auch immer so Angst vor diesem Wahlmaschineneffekt, also eine elektronische Maschine, die man nachher nicht überprüfen kann. Ja, ähm, das geht ja nicht. Also äh, Wahl, Wahlen fallen flach, das ist nicht möglich. Anonyme Wahlen, geheime Wahlen. Ähm, Klarnamen, Zwang, ja... Es, Im Moment haben wir ja die Prüfung beim Datenschutzbeauftragten und wir haben ähm, im Moment die Situation, dass er gesagt hat, es widerspricht unseren Datenschutzbestimmungen, diese äh, erzwungene Klar, äh, Offenlegung des Namens im System. Das heißt, wir sind jetzt in einem Prozess, in dem wir uns gerade äh, finden müssen. Also dieser Klarname, so wie er angestrebt war, ist im Moment nicht machbar, geht auch um Minderheitenschutz um ja einfach um die Möglichkeit einerseits äh, zu garantieren, dass wir eine Nachvollziehbarkeit gewährleisten, was enorm wichtig ist, wenn die Fraktionen das zum Beispiel als, als äh, Grundlage für ihre Abstimmung nehmen, brauchen sie eine gewährleistete Sicherheit dafür, dass das auch wirklich echte Mitglieder und Teilnehmer sind und nicht irgendwelche Datenmengen sich da generieren, die dann ähm, ja, am Ende eigentlich fällt. Ja, gefälscht sind oder zu falschen Ergebnissen ähm, provozieren würden. Also das ist ganz wichtig, dass wir gewährleisten können, dass es sich um echte Personen handelt, um Piraten, die dann abstimmen. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten als den Klarnamen und damit müssen wir uns ja im Moment dann auch auseinandersetzen, weil durch die Datenschutzentscheidungen das einfach im Moment kein Thema ist. Ja? Also Klarnamen fallen erstmal flach. Im Moment haben wir ähm, Alternativmöglichkeiten. Es geht um ein eindeutiges Identifikationsmerkmal und da sind dann eben andere Lösungen denkbar, dass man ja, eine Akkreditierung... Pseudonyme? Ja, das wäre, wäre schon Pseudonym, aber dass die Person, die hinter dem Pseudonym steht, sich schon eindeutig akkreditiert hat. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Ja, dass wir wissen, dass zu jedem Pseudonym, was dann im System besteht, eine echte Person existiert. Und zwar eine echte aktive Person, soweit man ja, Aktivität jetzt definieren kann. In, äh, aber jemand, der tatsächlich vorhanden ist und nicht nur einfach als, als äh, Account angelegt ist. Ja? Und da sind verschiedene Möglichkeiten. Wir, eins ist eben äh, persönliche Akkreditierung mit Personalausweis. Dann äh, einfach hin, ja, Festlegung des Pseudonyms und ja, im Moment sind so Gespräch Listen von allen Akkreditierten, die dann in irgendein Safe äh, gelegt werden und von den Vorständen eingesehen werden können. Ja, so dass man eben einen Bruch hat zwischen, der, zwischen dem Frontend sozusagen, den Namen, die uns dort präsentiert werden, ob sie nun echt oder klar äh, oder Pseudonym sind, und den dahinterstehenden Personen. Das muss eben gewährleistet sein, dass es die gleiche Anzahl an, äh, an Personen ist und dass jedem Pseudonym oder jedem Namen eine echte Person zugeordnet sein mhm. kann. Ja, so. ja, Ist auch noch in der Entwicklung, denke ich. Also wir sind da noch nicht fertig, aber wir probieren uns aus. Wir haben äh, verschiedene äh, Bezirksinstanzen, die wir jetzt... Ja, in denen wir uns dann austesten und, und das System mal testen und Akkreditierung testen und so. Ja, mal sehen. Ähm, soweit ich weiß, ist der Berliner Landesverband der Piratenpartei ja recht führend, was den Einsatz von Liquid Feedback eingeht. Ähm, seid ihr da sozusagen der Motor? Hast du den Überblick? Ähm, wie sieht das bei anderen Landesverbänden aus? Also wir sind sicherlich der Landesverband, der schon am längsten und am intensivsten damit arbeitet. Das ist immer, das ist natürlich auch ein Vorteil für die anderen, weil wir Erfahrungen machen, auf die sie dann zurückgreifen können. Ähm, Und man muss meine, dazu sagen, ihr macht ja schon Entscheidungen, die bis in die Berliner Fraktion getragen werden, oder stimmt das nicht? Äh, im Prinzip ja, aber was die Berliner Fraktion vermisst, ist eben diese Gewährleistung von, von wirklichen Ab Abstimmungsergebnissen. oder von Abstimmungsergebnissen. Aber das ist im Moment noch der Prozess, den ihr entwickelt? Ja, das ne? ist noch der Prozess. Also da war eben die Idee, diese Klarnamen zu haben, damit man, ja, wer Politik macht, steht mit seinem Namen dafür. Ich persönlich bin mit meinem Klarnamen drin, ich habe auch keine Schwierigkeit, äh, mich da zu outen, wie ich zu den einzelnen Positionen stehe. Aber andere Personen haben das vielleicht. Und da respektiere ich auch, oder ja, da ist auch einfach zu respektieren, die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse. Und äh, was für die Fraktionen total wichtig ist, ist, sich bei Entscheidungen schon stützen zu können auf Meinungsbilder der, der Mitglieder. Ja, sonst sind sie ja auch nur Einzelstimmen. Und das ist ja das, was wir eben vermeiden wollen. Und was wir hier sehen, das sind übrigens ein Roboter von der Hafen City Universität. Das ist ein Kunstprojekt und ja, ich finde die eigentlich ganz nett gelungen. Ne? Zum Beispiel diesen Game Over Roboter da hinten, ne? Finden doch Piraten bestimmt auch ganz nett, oder? Was, was sagst du zu diesen Roboter da? Diesen kleinen Game Over und den Revolution, der ja auch Love verbreitet, ne? weil Love ist ja ein Teil von Revolution. Ja, ist eine kleine. Haben die schon schicke Sachen? Ne? Automatisierte Demo ist doch auch sehr schön. Ja. Sie sind so wütend. Sie haben sich sogar ein Schild. Sie sind sogar ein Schild geworden. Und, und, und letztendlich wollen wir ja nicht alle Roboter in dieser Demokratie sein, die nur zur Wahl gehen und alle vier Jahre das Parlament wählen, sondern ähm, die Piratenpartei setzt sich ja mit Liquid Feedback die und Liquid. Da Minuten beginnt auch Piratenpartei! Klar machen zum Ende! Klar machen zum also. Ende!